Ich trinke weniger Bier, aber besseres. <lacht> ich habe schon vorher viel darüber nachgedacht und gut aufpasst, wo sie ist und was nicht und wo sie kaufen, wo sie nicht, aber es ist schon einmal ein Schritt bewusster worden. Ja, wenn man natürlich voranbinden. Und natürlich, also eingangs habe ich natürlich mein Gemüse über die Foodgruppe gezogen. Mittlerweile bin ich bei einer solidarischen Landwirtschaft. Aber andere Teile wie Olivenöl und so, Hauptsache Hauptsache hauptsächlich. Und andererseits, weil ich es gar nicht mehr mag. Also ich mag gar nicht mehr gern durch die Regale gehen und an der Kasse stehen und schnell einfach dann, dann, weil der Nächste schon wieder da ist. Für mich ist das Konsumverhalten dadurch unterschiedlich, weil wir die Produzentinnen auch besuchen und kennenlernen und eine ganz andere Beziehung zu den Produkten herstellen. Also wenn ich einen Apfel beiß, dann ist ja das Gefühl dabei, ich kenne den Mensch, der den Apfel angebaut hat und ähm, ich weiß, wie es dort ausschaut, dass es fühlt sich einfach viel besser an, diese Lebensmittel zu konsumieren.